Ich war immer hin- und her gerissen, ob ich Ketamin probieren soll oder nicht. Einerseits schwärmen viele Leute krass davon, andererseits habe ich auch schon sehr abschreckende Trippberichte gelesen. Doch nicht nur Trippberichte sind abschreckend, sondern auch die sachlichen Auflistungen von Nebenwirkungen und Risiken. Unter anderem liest man hier von einer verhältnismäßig hohen Suchtgefahr, langfristigen Hirnschäden im Bereich Gedächtnis, Lernen und Wahrnehmung, Psychoserisiko, Erkrankungen in Niere und Blase. Allein, wenn ich an letztere Gefahr denke, läuft mir ein Schauer den Rücken hinunter. Ich hätte es lieber, wenn die Droge schlecht für die Leber wäre. Die Leber ist für mich das harte, starke Organ, das viel Erfahrung mit Dingen abbauen hat. Aber die Blase ist so die Pussy unter den Organen. Viele Leute bekommen schon eine Blasenentzündung von Sex. Ist das dein scheiß Ernst -Blase? Also deshalb möchte ich nicht, dass Drogen meine kleine, süße, empfindliche Blase beeinträchtigen. Dann hat mich die Neugierde aber doch gepackt, besonders weil ich bis auf Lachgas nie eine dissoziative Droge probiert habe und mir Lachgas vom Rausch eigentlich ziemlich gut gefällt. Um halb zwei in der Nacht habe ich mich mit ein paar Freunden in einem Techno Club in München getroffen. Sonst bin ich was Dosierungen angeht immer übelst genau und wiege das immer mit einer Waage ab, aber in dem Club hatten wir leider keine Waage, aber immerhin hatte einer von meinen Homies schon ein bisschen Erfahrung mit Keta und hat uns allen eine Laien zurechtgelegt. Äh... Beziehungsweise eine wurstbrot in die uns wer Keter gemischt hatte? Äh... Ach, zu kompliziert. Wir hatten alle das Ketamin legal vom Arzt verschrieben bekommen und deshalb war das alles legal. Yo, erst mal Keter gezogen gerade. Ich habe jedenfalls somit die kleinste Line gezogen, weil ich wusste, dass man bei Keter so oder so gut nachlegen kann und ich erst mal wissen wollte, wieso die Grundvibes sind. Aber irgendwie bin ich etwas über das Ziel hinausgeschossen. Ich habe direkt gemerkt, wie ich so beim Gehen geschwankt bin. Und 5 bis 10 Minuten nach der Einnahme fingen meine Knie so leicht zum Zittern an. Oh mein Gott, Leute, meine Beine zittern voll, ey. Alles zittert. Bis jetzt bin ich kein Fan. Und das hat sich einfach so ekelhaft angefühlt. Ebenfalls ekelhaft war das Gefühl in der Nase und in der ganzen Luftrohre. Da ich Drogen so gut wie nie nasal konsumiere, bin ich das halt einfach null gewohnt. Leicht schlecht war mir auch irgendwie. Also ging ich kurz raus aus dem Club und filmte folgendes. Hier ist es sogar richtig entspannt, ja. Und ich war gerade da drin und da fand ich es jetzt eigentlich nicht so gut. Man merkt natürlich auch noch, dass ich äh, noch völlig normal reden kann. Das hat sich so lange sau ekelhaft in der Nase angefühlt jetzt. Das Interessante ist, und das ist tricky... So, vorher, als ich im Club war, dachte ich mir, oh mein Gott, ist das scheiße. Und jetzt, wo ich hier draußen bin, wo ich so irgendwie die Ketamin-Vibes schon so ein bisschen genießen kann, denke ich mir so, scheiße, ich glaube, ich kühle mir noch ein bisschen was. Oh ja, hier ist es witzig hier draußen. Ich bin hier alleine. Ich sehe aus wie ein kleiner Bub. Ohne Scheiß, ich habe, gerade hat mich das Gefühl angewidert, als, als ich da drin war. Und jetzt habe ich wirklich Bock nachzulegen. Ich glaube, ich habe das schon gesagt. Schreibt mal in die Kommentare, was ich dem Türsteher sagen soll. Es ist echt interessant, wie sich die Einstellung zu einer Droge so ruckartig ändern kann. Dass die Wirkung der Droge nur ein bis zwei Stunden anhält, ist halt auch ein echter Vorteil. Wenn es gerade nicht so gut ist, weiß man, dass es bald vorbei ist. Innerhalb der ersten zehn Minuten hatte ich auch optische Veränderungen. Das war jetzt nichts Konkretes, wie das irgendwas gebabert hat sondern es sah einfach alles etwas anders aus. Nach der Videosession draußen bin ich rein, um mit meinen Freunden ein bisschen zur Musik abzugehen und weil ich Bock auf mehr Wirkung hatte, tunkte ich meinen Finger immer wieder in das Ketamin ein und leckte daran. Irgendwie scheint es einen unsichtbaren Pakt unter Trophys zu geben, dass man Ketamin zieht, weil es gibt so gut wie nirgends Tripberichte, bei denen Ketamin oral genommen wird, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr auf das Ziehen und so konnte ich das immer leicht unauffällig auf der Tanzfläche nehmen. Das Gehen fühlte sich während des ganzen Abends anders an, gefühlt ging ich wie jemand, der leicht angetrunken war und das fühlte sich definitiv ganz witzig an, außer da, wo die Beine am Anfang gezittert haben. Weil unsere Crew Keter genommen hatte, unterschieden wir uns tanztechnisch sehr stark von den meisten anderen Clubbesuchern. In so einem Club nehmen ja die meisten eher Opa und tanzen daher immer sehr energetisch. Unsere Crew hat aber eher ungefähr so getanzt. Einerseits war es schon sehr entspannt so zu tanzen, aber im Nachhinein dachte ich mir, dass es viel passender wäre, die Droge im chilligen Setting zu Hause zu nehmen, denn bis auf die ersten 10-20 Minuten hatte Ketamin eine sehr beruhigende, gechillte Wirkung auf mich. Man fühlt sich sehr sorgenfrei und gefühlt strömen weniger Gedanken durchs Hirn. Da muss es richtig geil sein, mit Homies auf einer gemütlichen Couch zu sitzen, während phänomenale Musik kommt. Als wir letztes Mal in dem gleichen Club auf kleinen Dosen 2CB feiern waren, blieben wir ohne Probleme bis nach 10 wach und das, obwohl ich am Tag vorher fast überhaupt nicht geschlafen hatte. Auf Ketamin hingegen machten wir uns alle, alle, alle schon um kurz vor 6 auf den Weg nach Hause. Als ich heimkam, legte ich mich zu meiner Freundin ins Bett, die gerade aufgewacht war und es war einfach so gemütlich, mit allen Gliedmaßen hängend ausgebreitet da zu liegen. Kurz haben wir dann noch so eine Kochsendung mit Jamie Oliver im Bettfernseher angeschaut und obwohl ich so chillig drauf war und mein Körper sich gerade gefühlt so erholte, als würde ich schlafen, war es für mich kein Problem, die Augen aufzuhalten. Eigentlich war ich gerade in der Stimmung, wo ich mich keinen Zentimeter bewegen wollte, aber dann dachte ich mir so, wenn ich gerade schon auf Ketamin bin, kann ich ja mal ausprobieren, wie Sex auf Ketamin ist. Und ja, Ketamin war für mich eher keine Sexdroge. Nicht nur, weil ich null in der Stimmung war, mich viel zu bewegen. Die Droge wirkt ja auch betäubend und schmerzstillend, weshalb es irgendwie schwieriger war zu kommen. Der Penis war eben so leicht betäubt. Und beim Sex will man ja eben möglichst viel spüren und nicht möglichst wenig. Außer es ist Rape. Also wenn ich geraped werde wäre es am besten, wenn ich gar nichts davon mitbekommen würde. Außer die Chick ist hot. Wenn die Chick hot ist und auf die gleichen Sachen wie ich steht, dann darf sie mich bei vollem Bewusstsein rapen. Das Beste daran, von einer hotten Chick geraped zu werden, ist ja, dass das nicht mal als betrügen gilt. Kurz nach dem sexuellen Akt bin ich dann eingeschlafen. Und was in Sachen Schlaf noch sehr auffallend war, ist, dass ich während des Schlafs so hart gesabbert habe. Ich weiß nicht, ob das von dem Ketamin kam, aber ich bin mehrmals aufgewacht und mein Mundbereich und das Kissen war völlig durchnässt. Als hätte mich meine Schwester mal wieder krass angesquirtet. Was ist also das Fazit von meiner ersten Ketamin-Erfahrung? Ketamin wirkte bis auf die ersten Minuten entspannt, beruhigend, witzig. Wie Alkohol nur klarer, wie Lachgas nur weniger schiemend. Es hatte die Gechilltheit von einer indica weed nur mit weniger Gedankenströmen. Teils hat man auch dieses... In Watte gepackte Gefühl, wie man es von Opioiden kennt. Ich sah auch definitiv das Suchtpotenzial, weil ich immer Bock hatte, ein bisschen mehr zu nehmen und sogar am nächsten Tag habe ich so mit dem Gedanken gespielt, ein kleines bisschen zu nehmen, was ich dann aber sein habe lassen. Wegen dem Suchtpotenzial und den Gefahren werde ich versuchen, die Droge so gut wie nie wieder in meinem Leben zu nehmen und rate auch strengstens vom Konsum der Droge ab, auf Gefährlichkeitsrankings wird die Droge nochmal ein gutes Stück gefährlicher eingestuft als Ecstasy und das, obwohl Ecstasy schon gut gefährlich ist. Von der Dosierung war ich definitiv eher im unteren Bereich und irgendwie interessiert es mich schon zu erfahren, wie die Droge so ist, wenn man so viel nimmt, dass es schon in die trippige Richtung geht. Schreibt eure Erfahrungen mit Ketamin in die Kommentare, falls ihr welche habt. Falls nicht, erfindet welche mit dem Hashtag. Täter funden! Dieses Video wurde euch übrigens präsentiert von Blackleaf, die krankeste Bonmarke marke der Welt. Und wo wir gerade schon beim Thema krank sind, ich war die letzte Woche krank und bin immer noch nicht ganz gesund. Dieses Video konnte ich hochladen, weil ich es schon zum Glück vorher geschnitten hatte. Aber äh, das Kranksein war nicht der einzige Grund, warum ich keine Videos hochladen konnte nach dem letzten. Also nach dem letzten Video ist so ein Strike weggegangen. So, eine Woche später kam wieder ein neuer Strike und bei einer bestimmten Anzahl von Strikes kann man keine Videos mehr hochladen. Und ähm, das war jetzt dann wieder der Fall. Also, äh, wenn ich mal keine Videos poste, dann nicht gleich denken, yo, ich, ich mache jetzt keine Videos mehr. Ich werde das auf jeden Fall ankündigen, falls ich jemals aufhören werde, Videos zu machen. Auf Instagram folgt mir da. Shit, da ist eine Vive im Hintergrund. Das denken Leute, ich finde die Vive gut. Finde ich nicht, die Vive ist schlecht. Puh, buh, buh, viel zu überteilt scheiße, egal. Ähm, ja, also... Es geht weiter und ähm, ja, danke an alle, die mich bis jetzt auf Patreon supporten. Das ist einfach richtig fett. Und einer hat, glaube ich, sogar 100 Dollar im Monat gespendet. Und das war, als ich da die E-Mail bekommen habe, dass jemand so viel spendet pro Monat, war ich halt einer der kränkesten Zustände überhaupt. Also ich war so ko Und auf einmal so ein neuer 100 Dollar Patreon. Und ich so, scheiße, eigentlich muss ich mir jetzt direkt bei ihm bedanken und sowas persönlich ihm eine, ihm eine Nachricht schicken aber ich war einfach so tot also sage ich jetzt hier einfach an denjenigen der der 100 Dollar Patreon wow du bist der du bist geil Mann und ja ähm, freue mich auch auf zukünftige Patreons in diesem Sinne Peace